Das ist Julia. Julia liebt ihren Job. Auch mit all den Herausforderungen, die das Homeoffice mit sich bringt. Und sie bleibt dabei immer gelassen. Sogar bei der Suche nach einem neuen Zuhause. Julia hat einen Remax-Makler, der sich Zeit nimmt für das, was ihr wichtig ist, damit sie weiß, dass alles abgedeckt ist. Okay, fast alles. So wie Julia brauchen auch Sie einen Immobilienmakler, der die Dinge aus Ihrem Blickwinkel sieht. Relax mit Remax.